Hey Love Leute und willkommen zu einem neuen Videoprojekt von mir, dem Nordcrafter -Da, und damit herzlich willkommen zu Minecraft. Ich denke mal, der Name sagt schon einiges. Es ist halt ein Varro-Projekt mit so ziemlich einfach denselben Regeln wie in dem Original. Allerdings entschied ich mich dafür, immer zwei 15-minütige Aufnahmen in eine Folge zu machen, da sonst meiner Meinung nach zu wenig passiert wäre, um ein längeres Video zu machen. Und ihr seht, obwohl ich zwei Folgen in eine gemacht habe, ist alles gemeinsam nur 5 Minuten lang. Aber bevor ich noch mehr rede, würde ich jetzt einfach mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Und willkommen zu diesem Video, CityCraft da hat mich zu einem äh, Minecraft-Projekt namens Faro <lacht> eingeladen und ähm, ja, es ist, äh, wie der Name schon erklärt, ich glaube, der Name erklärt doch eh alles, halt Faro. Er war jetzt schon einmal drauf, ich kam zu spät, weil ich auch kein Internet hatte, ähm, er kann jetzt aber nochmal aufnehmen, 15 Minuten und ja, los geht's, oder? Man kann drei Folgen, also heute darf man drei Folgen, 3, 2, 1, Score auf dem Server. Muss Sag mal drin. Koordinaten. Ich stelle mich hier unter den Spawn einfach, so. Und hier oh, hier sind gerade so scheiß viele Monster. Ich kann nicht mehr schnell Minus. rein. Ich kann nicht mehr schnell rein und ich werde vom Skelett attackiert. Ich bin gleich tot, actually. Äh, bau Ich habe keine Seite. Blöcke, ich kann keine Blöcke abbauen. Ja, bau ab. Ich werde auch gerade von einem Zombie verfolgt. Und von einem Skelett, Leute. Lauf Warte. einfach. Hier jetzt, hier bei dem Baum direkt. Mein Mate hat kein Start-Items. So, ich bin jetzt hier drinnen. Ich hatte auch keine. Ah, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Am Spawn. Ich komme zu also ich dir. Dahinter. Da, da, da, da. Hier, nimm, nimm. nimm jetzt weg, weg. folgt mir einfach. Wollen wir nicht noch die Kuh mitnehmen oder so etwas? Oh, danke. Ja, lass sie auch mitnehmen. Ah, du bist beim Fluss, oder? Ja. Bleib ich habe hab jetzt da, noch nie da. so wirklich Varo-Projekte gespielt. Ich nehme das Ganze sogar mit. Ich baue mich hier ein. Ja, meinetwegen gut. Es ist. Hey, wir haben ja nur noch vier Minuten übrig. <lacht> Na, I'm the King of the Swingers, oh, the Jungle VIP. Hab mich der Top and Hat to Stop and That's what's bothering me. I wanna be a man, man, Cop and Stroll right into town. And be just like the other men, I'm tired of walking around. Hallo? Hallo? die Kraft ist jetzt einfach weg. Hallo, City? hallo Hörst du hey, mich? was war das? Ja, ja. ja. hä? Hey. Du warst gerade irgendwie weg bei mir, das einfach nichts mehr gesagt. Ja, du wollten... auch. Oh nee, wir werden schon gekickt. Stopp, gib mir etwas. Gib mir Holz. Ja, das mache ich in der nächsten Folge. Kannst du mir kurz eine äh, Picket droppen einfach, aus Stein oder so, oder aus Eisen direkt? Solange das hier machst, gehe ich halt auf dir ja. Höhe. Lag, lag. Mein Minecraft ist abgeschmiert. Ernsthaft? Ja, mein Minecraft ist abgeschmiert. Ich mache mir gerade eine Brust. Kannst grad. du mir auch eine Brust machen? Ja. Yeah. Und. Also auf Frau-Kanal, ne? ist kaputt. Junge, die Blöcke backen wieder zurück. Ich habe hier gerade Eisen gefunden und mein und die Blöcke backen dauern. Nee, du wirst jetzt nicht ernsthaft erzählen, das Eisen ist weggebackt. hast Hä, hey, geil, Dias. Oha, ist eine Riesenquelle, Quelle. Riese Höhle, bruh! Wie hast du das übersehen? Hä, hey, what the fuck? Wo? Okay, gut. Ich bin, <lacht> ja, ich bin. Ich, ich bin eben. Ich, ich hol Eisen. Oh, hier oben ist Gold. Vielleicht können wir das ja mal gebrauchen. Mir ist ein riesiger Lavasee. Und noch mehr Höhle und so etwas. Oh, da oben ist by the way Hexe. Ich meine, noch ein Ey, bisschen ich kann Lava einfach... Weg. Hast du Zuckerrohr? Ja. Habe ich extra mitgenommen am Anfang. Ich habe es so gesagt. Ich will dich, ich will dich heiraten. Was? <lacht> wir haben einen Zaubertisch. Ey, wir sind zu cool. Aber wir brauchen Lapis. Ich habe Lapis. Ich hab oh, gesagt. du denkst an alles. Ja, die, He die Hexe ist hier. Lass uns sie jetzt gemeinsam Meinst angreifen. Wir müssen die in, in die Lava kicken oder so etwas. Aber die kann ich auch kicken. <lacht> Was, was war das denn? <lacht> wir haben die ein, ein bisschen hin und her geschubst und fertig. Wir haben sie unterschätzt, also überschätzt. Ja. Ah, du hast gleich gekickt! Oh, scheiße. Ja, tschüss! Wow! Tschüss. So, das war's hier mit der schönen Faro-Folge. Ich bin's TNC, der Coole. Wir haben die ersten Folge überlebt äh, abonnieren, schön nicht vergessen, wünscht uns Glück, dass wir ihn auseinandernehmen und so. Ähm, und ja, abonniert City Kraft für fünf Jahre Glück.